Yahoo! nahm 1994 in Kalifornien, Amerika ihre Anfänge. Nach und nach wurden auf der ganzen Welt Märkte erschlossen. Yahoo! bietet nicht nur eine Suchmaschine an, sondern auch andere Dienste wie Mail oder Kalender. Der Name Yahoo! wurde vom englischen Adjektiv Yahoo! abgeleitet, was ungezogen, unverfälscht oder ungehobelt bedeutet. Es steht jedoch auch für Yet another hierarchical officious oracle, was so viel wie ein weiteres hierarchisches, bösartiges Orakel bedeutet. Das ist die Startseite von Yahoo. Die umfassende Webseite bietet uns viele Informationen wie Mailzugriff, neueste Nachrichten, Wetter, Finanzen und mehr. Andererseits gibt es auch eine ganz einfache Suchumgebung, die ebenfalls genutzt werden kann und sonst keine anderen Funktionalitäten bietet.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 Nun ist es aber Zeit, es einmal selbst auszuprobieren. Einfach aufs Logo klicken und schon kommt man zur Suchmaschine.